Willkommen zurück zur 45. Folge des Let's Play Civilization 3. Ähm, wir haben in der letzten Folge unseren ersten kulturellen Übertritt bekommen. Eine russische Stadt, ja, hier ganz in der Nähe. Wo? Genau, hier, diese Stadt, deren Namen ich nicht aussprechen kann, äh, ist zu uns übergetreten. weil sie einfach so kulturell äh, beeindruckt war. Ja, nicht schlimm. Kein Ding. Im Gegenteil, überhaupt nicht schlimm, äh, sondern sogar sehr gut. Ich habe da gar nichts gegen. Ich würde mich äh, besonders freuen, wenn das passieren würde. Hier irgendwo, zum Beispiel hier im Bereich Potsdam, wenn mir Tacoma, Tacoma oder so übertritt oder Hunt Valley, zumal Tacoma ja auch eine ziemlich große Stadt ist. Vielleicht ein bisschen schwierig da. Aber Potsdam kann nur endlich weiter wachsen. Weil mal die Felder benutzt werden, die. Ja. Okay, äh, weiter geht's mit dem äh, fröhlichen Wir versorgen unsere Städte mit mech infanterien Und ich hoffe, in dieser Folge ist es zu schaffen, dass das fertig wird. Mit den Mac infanterien Es geht ja immer relativ langsam voran. Da ja in der Runde doch ganz schön viel, oder jeder, jede Runde doch ganz schön viele Aktionen passieren, die man so machen muss. Ich habe in der letzten Runde noch zwei neue Städte gegründet zum Beispiel. Und äh, im, im letzten Let's Play noch zwei neue Städte gegründet. Und da musste ich ja halt auch ein bisschen gucken... Ähm, wo ich diese Städte hinstelle und ein bisschen mit den Siedlern umherwandern. Ja. Und ich habe dann auch zwei ganz gute Positionen gefunden. Und ich zähle hier wieder nicht mit, wie viele automatisierte Arbeiter da irgendwie durchlaufen. Es sind auf jeden Fall verdammt viele. Hier ist eine der neuen Städte. Eine Cavalry Dispenden. Hier sicher auch. Und hier auch. Einmal ist ja nicht mehr ganz so neu. Oh, ich glaube, da geht mir... Nee, geht mir nichts verloren. Immer ruhig, geht mir nichts verloren. Ja, und ich glaube. Ich glaube, äh, jetzt ist es bald soweit. Carvenche ist schon überversorgt. Ja, ich glaube, ich kann es jetzt langsam lassen. Mit dem äh, Produzieren von äh, weiteren äh, Mech-Infanterien. Und kann jetzt dazu übergehen, dass ich das Raumschiff weiterbaue. Also werde ich jetzt, wenn Mech-Infanterien fertig werden, ähm, schauen, dass ich vielleicht Raumschiffmodule baue. Da muss ich wieder ein bisschen drauf achten, hatte ich jetzt schon zwei Städte. Order. Ja, dass ich entweder Raumschiffmodule baue oder vielleicht noch ein paar Siedler, um äh, die Lücken zu schließen, die jetzt noch offen sind auf dem Kontinent. Die Universität fertig? Hätte mal stattdessen eine Factory bauen sollen? So wie hier? schön die Library fertig. Obwohl die hier eigentlich, es hier eigentlich nichts gibt mehr zum Ausdehnen. Außer in den russischen Raum rein, aber das wird wohl nicht passieren. Diese Stadt kann weiter wachsen und auch eine Library bauen. Order irgendwie. Hier braucht zum Beispiel auch kein Research Lab gebaut werden. Ich denke, eine Factory wäre, wichtig, wäre wichtiger für den Anfang. Gut, dann werde ich mal die ganzen Städte wieder upscreen nach Disorder. Es ist ja doch wieder zahlreich aufgetreten. Relativ sicher, dass ich noch eine Stadt vergessen habe. Aber ich weiß nicht welche. Ich glaube eigentlich irgendwas im Kernland, aber... Hm. Tja. Jo. Ich baue einfach mal einen Siedler. Ich weiß noch nicht, wo ich ihn einsetzen kann. Mache ich mal. Storage. Storage und Supply. Werden eigentlich alle Felder benutzt, aber trotzdem sind hier keine, keine Helferlein, die die Benutzung ermöglichen. Anderes Modul. Engine wäre mal nicht schlecht. Antriebe, oh. Kann man brauchen. Ich verbinde mal Hamburg mit new hamburg hier bauen wir mm, die fuel cells Und hier das Lebenshaltungssystem. Schon da. Dankeschön. Ich habe was zu trinken bekommen. Das ist nett. Oh, hier baue ich mal dieses Teure. Ich weiß gar nicht so genau, was es ist. ja im sinne von äh, braucht viele Schilde. das vergnügungszentrum it Mir war so, als hätte ich vielleicht die Wurst vergessen und tatsächlich, ich es vergessen. Was bauen wir hier? Oh, ist ja nur noch eins übrig und zwar die Stasis-Kammer. Dann macht mal bitte. Übrigens, dass ich gerade an Future Tech forsche. Und ich forsche nicht nur an Future Tech, ich forsche sogar schon an Future Tech 6. Und ich habe es gar nicht mitbekommen. das da. Das wäre jetzt doof. Mm -mm, nee. Ich aktiviere den mal und schicke den woanders hin, wo der gebraucht wird. Zum Beispiel hier in Mumbles. Ja, von daher kann ich mal äh, schauen, ob es einstellbar ist, dass ich kein Geld mehr verliere. 40, ne 50% muss ich runtergehen. Auf 50% dann bekomme ich Geld. Dann mache ich das. Dann brauche ich zwar länger für die future Tech. Aber ich kann ähm, beschleunigen, dass einfach ja, so ein Hospital gebaut wird und sowas. Und das halte ich schon für recht sinnvoll. Ja, und da jetzt hier alles fertig ist, weiß ich nicht mehr, was ich noch bauen könnte. So Sachen wie Tempel und Kolosseum könnte ich natürlich bauen. Es bringt es aber auch nur dann, hm. wenn sehr viele unglücklich sind. Und ich dadurch nicht alle Felder bewirtschaften kann. Ist jetzt hier aber nicht der Fall. Oder habe ich irgendwo einen Stealth Bomber gebaut? Civil Order in Salzburg und Pointes, Portsmouth, Straßburg, Bordeaux, oh. schon, wieder, schon wieder viel. Ja, hier ist ein weiterer Teil vom Raumschiff fertig geworden, und zwar das Docking Bay. Okay. Dann suchen wir mal nach Potsdam. Kann ich ja doch jetzt den das Aquädukt angehen. Wenn ein Wachstum möglich ist. Ja. Yeah. Hm, Jetzt muss ich auch nochmal über alle Städte rüber gehen, weil das waren ja doch wieder eine ganze Menge, die jetzt irgendwie rumgesponnen haben. Aussehen und gewachsen? Okay. Ich brauche ich unbedingt Arbeiter. Macht mal Leute. Ich aktiviere die jetzt. Und dann kommt ihr hier rüber. Kolonie ist auch für alles fertig. Ich kann jetzt eigentlich nichts mehr bauen. Ich kann eigentlich nur noch Wealth klicken. So dass ich nur noch Geld produziere. Na, stimmt nicht. Hm. trink mal eben aus. Ah. <lacht> Ausgetrunken. Okay, also ich könnte hier eben noch ähm, so Sachen produzieren wie Colosseum und Tempel und sowas. Damit ähm, weniger Leute, äh, also ich weniger Entertainer brauche, ist halt ein bisschen die Frage. Das bringt mir aber auch nicht wirklich was. Jetzt sehe ich es nicht, dass da mehr Commerce dazukommt. Aber das passiert anscheinend auch nicht. On the fly. Naja, dann baue ich die Dinger einfach, weil ich nicht weiß, was ich sonst bauen soll. Das wird schon was bringen. Oder so. brauche jetzt irgendwie dringend mal Arbeiter, die hier so die Verbindung herstellen. Du auch Tempel ab nach Liverpool, so der Siedler ist dran. Ja, hier ist natürlich alles voll gebaut. Ist also, eher die Frage: Wo können wir hier noch eine Stadt kommen? Vielleicht nehme ich mir die Möglichkeit hier irgendwo zu bauen. muss mal da hingehen. Da würde ich jetzt noch stören. Wenn ich jetzt noch einen Schritt da hin mache, dann nicht mehr. Oder einen Schritt dahin. Könnte sogar dorthin gehen. Na, dann mache ich das. Einfach um den Raum zu nutzen, den wir haben. Und die Möglichkeit zu nehmen. Genau, und die Möglichkeit zu nehmen, dass dort ähm, Barbaren sich ansiedeln können. Nee, haben sie noch nicht geschafft. Da waren dann auch noch einige. Das sind die schlecht versorgten Ecken. Da sollte ich vielleicht mal auch mal hinklicken und mal so ein paar Arbeiter wieder frei machen und die manuell dazu bewegen, dass sie, ähm, dass sie Railroads bauen. Mach ich doch mal. Ich will mal die... Reichen schon. Die drei. Und hier dann irgendwie noch zwei. Gut. Bau ein Tempel. Ja, ja. Klingt komisch. Schön, aber. große Tempelbauoffensive. Was wir vor x-tausend Jahren nicht gemacht haben, beginnt jetzt der Bau von Tempeln. Eine wichtige Aufgabe. Hey, da es nur einen. Hängt das vielleicht mit der Straße, äh, mit der Schiene zusammen? Gut, ich baue mal eine Schiene und versuche dran zu denken. Prachtet. du auch hierhin und die runde ist zu Ende jetzt dürfen wir wieder bestaunen wo Civil Disorder auftritt Da ist das Hospital fertig. Das bringt uns Wachstum. In Kiew, Hastings. ein Tempel, das muss ich mir gleich mal angucken Wo ist er? Äh, ich sehe ihn nicht mal Ach Doch, hier Ja, schön Wunderschön Kolosseum als nächstes Cherbourg. Der hat ja schon wieder so viele. Mhm. Disease. Okay, kann ich eigentlich schon wieder alles abscreenen. Nicht schon mal umstellen auf Tempel. Kuser geboten sondern ein Tempel oh. und zwar ein monumentaler Tempel mindestens können mal gucken was wir mit dem neuen geld anfangen können wir könnten hier zum Beispiel die library fertigstellen und auch hier und vielleicht hier noch das Hospital nee das reicht nicht okay immerhin So, hier ist auch die Schiene fertiggestellt. Hier fehlt noch die Schienenverbindung. Mach mal. Reinige mal. mach mal China mach mal China Das weiß ich gar nicht ob da überhaupt noch irgendwas zu machen ist die ganzen Dinger, die ich baue, überhaupt noch irgendwie verwenden kann da ist jetzt alles fertiggestellt Ein Tempel, bitte. Hier scheinen mir wirklich schon alle Orte versorgt zu sein. Dann ab noch dort. Verbindung hergestellt, vielleicht noch nach hier, kurze Wege. Gewege verfallen bestimmt auch der KI besser. Das sind schon wieder zu viele gelandet. noch nicht, aber gleich. Ja, in Bristol. Ey, hier kann ich sogar Upgrade to Raider artillerie machen. So, die Fragata. Die werde ich mal... aktivieren, um sie dann zu disbanden. Irgendwann dann kannst du hier stationiert bleiben. Na klar. eventually we have a civil disorder Ich denke mal, wenn ich äh, die Tempel und Kolosseen gebaut habe, dann wird da auch nicht mehr schnell Civil Disorder auftreten. Oh, hier ist ja noch eine Infanterie drin. Kann ich auch updaten zur Mac-Infanterie. Will ich aber gar nicht. Juhu, Library ist fertig. Courthouse <lacht> wäre nicht schlecht. Obwohl, brauchen wir hier nicht so dringend. Dann machen wir doch Factory. So, Manufacturing Plant fertig. Dann kann ich mal an offshore plattform und sowas gehen. Ist auch die Factory fertig. Hier ist die Library fertig. Hatte ich ja gekauft. Muss sein. Hm, hier muss eigentlich auch Aquädukt sein. Offshore-Plattform, cool. Wäre natürlich ein Hafen nett. Forest into Tundra. Das hat doch auch nichts mit Klimaerwärmung zu tun, sondern. Achso, doch, ja, gut, der Forest ist weg. Und den kann ich immer noch wieder anpflanzen. Huch, Modern Armor gebaut. Versehentlich. lassen wir die Modern Armor doch gleich mal in die Waagschale für ein Kolosseum. Also und hier wollte ich gucken, ob ich, ja tatsächlich, mit Hilfe der Schienen bekomme ich jetzt zwei Nahrungsmittel. Okay. Dann können wir noch mal gleich in die Sylvieklopidia gucken. Worker Actions Railroad hm. Ist jetzt nicht so direkt so zu sehen, ne? Field Production in Square Containing Rails is increased by 50%. Also möglicherweise gibt es ein Wachstum. Möglicherweise. Muss man wahrscheinlich eher so sehen. Ja, und hier wollte ich mal eine Schiene zwischen den Orten bauen. Hier, der Wald muss hier erstmal weg. Gut, hier sind die ganzen Städte oder der, der Influenz ist jetzt hier überall gewachsen, sodass die Städte einigermaßen viel Raum haben. Na gut, dann soll es das für diese, dieses Let's Play wieder gewesen sein. Wir haben ja einiges an. Äh, ja, wir haben es glaube ich so ziemlich geschafft, alle Städte mit mac infanteries auszustatten. Und ähm, auch die Railroad ist so gut wie fertig. Fehlt nur noch, fehlen nur noch wenige Abschnitte. Und das schaffen wir dann auch in der nächsten, im nächsten Let's Play. Und im nächsten Let's Play äh, werden wir wahrscheinlich äh, weite Teile des Raumschiffs fertigstellen. Und äh, darauf dürfen wir auch gespannt sein. Ja, jetzt muss ich noch warten, dass hier die Einheiten fertig werden in der Bewegung. Und eigentlich muss ich auch ganz dringend auf Toilette. Deswegen muss ich jetzt auch unbedingt aufhören. Ja, dumm, die dumm, -di -dum die dumm, dumm. Ich weiß gar nichts mehr zu sagen. Weil ich gerade andere Nöte habe. Okay, okay. Die guten Arbeiter möchten sich einfach nicht beeilen. Sie möchten sich nicht beeilen. Die möchten echt, dass ich mir in die Hosen mache. Ja, und darum müssen die Schienen jetzt auch mal komplett fertig werden, aber hier sind sie ja dabei und hier auch hier sind sie dabei, die Schienen komplett fertig zu stellen. Also es ist das ja wirklich nur eine Frage der Zeit. Gut, wir sind fertig, dann bis zum nächsten Let's Play-